Hallo, was geht? Mein Name ist Yukai und willkommen bei Super Mario Maker Madness 2. 100 Level im Endlos-Modus, 14 davon habe ich schon geschafft. Springen wir direkt rein. Okay, mal sehen, was uns diesmal wartet. Irgendwann werde ich auch noch die Superwelten machen. So, wahrscheinlich muss ich mich jetzt wieder erstmal 20 Level warm spielen, beziehungsweise 20 Leben. Uff, was? Okay, fail. Ich bin schon RIP. Oder? Okay. What the fuck? Äh, was? Was soll ich hier machen? Wahrscheinlich muss ich auf den Kugelwillis springen, oder? Oh, oh, okay. Wait, what? Hä, was ist das denn für eine Form? Das ist aber nicht die Blumenform, oder? Soll ich man damit nicht eigentlich Bl Feuerwelle schießen können? So ein großes Feuervolumen. Wenn ich den Pilz nehme, kann ich auf den Kugelwillis stehen. Wenn ich den Pilz... Wenn ich einen Pilz-Stack verliere, dann... Bring ich auf die Kugel, Willis. Also dann jump ich dann drauf. Hat irgendeinen bestimmten Grund? Huch. Hä? Ich raff gerade... Was ist das denn für ein Power-Up? Das kenne ich gar nicht. Aber jetzt gibt es nicht wieder irgendwelche Hidden mechanics oder so. Hoffentlich. Ja, so wird das nichts. Dann muss ich auf die Kugel drauf. Ich muss die ganze Zeit auf diesen Kugeln balancieren. Das wird ein Präzisionsakt. Okay, wait. Wie soll ich das denn machen? Ich krieg doch niemals genug Anlauf. I'm Confusion. Nee, ich muss diese diese Kuhle da oben benutzen, denke ich. Diese Deckenkuhle, weil ich dann halt sonst gegen die Decke knalle und dann gar nicht ähm, gar nicht wirklich weit komme. Oh, oh, ich hab's doch geschafft. Oh, es geht doch. Man kann doch auf den zweiten Kugelwilli drauf. Ich hatte einfach nur Pech. Okay, also nochmal. Wow. <lacht> Seriously? Was? Da kann man sogar runter? So, und jetzt zack. Hä? Maximale Confusion. Gerade ging's doch noch. Wieso kann ich jetzt nicht mehr auf die Kugel... Ich raff's nicht, ich raff's nicht. Ich ich, raff aus, ich raff's nicht. Es schießt vielleicht der zweite Kugelwilli später als der erste. Und deshalb komme ich nicht auf den drauf. Oder oder wie? Vielleicht muss ich ja einen abwarten. Ja, anscheinend muss ich einen abwarten. Und ich komme schon wieder nicht drauf. Sag mal, sind diese Pflanzen zufällig. Warte mal, ich muss mal kurz ein Experiment machen. Ich bin ein Idiot. Ich hätte vielleicht den Pilz erstmal essen sollen. Aha. Man kriegt Schaden, wenn man in dieser Form diese Pflanzen berührt. Das heißt, ich darf die Pflanzen gar nicht berühren. Ich darf nur die Kugelwillis berühren, alles andere ist Lava. Das ist verfickte Präzisionsarbeit. Das ist richtig schwer. Oh, was ist, was, was ist das? Warum liegt das so komisch? Ist das so eine Art Superjump? Das ist so eine Art Superjump. Warum wusste ich davon nichts? Jetzt schießt doch die Kugel, du... Schieß sie doch! Er schießt sie nicht. Er schießt sie erst, wenn ich tot bin. Was ist das denn für ein maximaler Troll? Die, die, die, die, die, die, die, die. Guck mal, wie, wie, wie soll ich darüber? Jetzt mal ohne Scheiß, wie soll ich darüber? Der schießt... Die, die scheiß Kanone schießt die Kugel gar nicht, wenn ich schon auf der anderen Seite quasi bin. Sondern erst, wenn ich dann... Wenn ich dann unten bin, dann schießt sie die Kugel. Aber dann brauche ich ich's nicht mehr. Dann ist es schon viel zu spät. Dann ist alles schon verloren. <lacht> Was eine Kombo. Fuck you, fuck you. Jetzt schieß doch die Kugel, du verfickte kaputte China-Schrott-Kugel-Schießmaschine. Okay, jetzt habe ich gerade keine wirkliche Ahnung, wie ich da durchkomme. Oder vielleicht, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich muss warten, weil die Kugel ja nur in bestimmten Zeitintervallen schießt. Und die sind an beide Seiten gebunden. Das bedeutet. Fuck. Das bedeutet, ich muss warten, bis die Kugel ähm, geschossen hat und dann, glaube ich, im richtigen Zeitpunkt äh, auf die andere Seite, damit er dann quasi, damit das Intervall, diese cooldown vorbei ist und der von der anderen Seite dann schießt. Mit sechs Leben wird das absolut machbar. So, und jetzt hier rüber? Nein, doch nicht. Jetzt schießt doch die fucking Kugel, Alter! Jetzt schießt er sie gar nicht mehr! Jetzt schießt er sie, wenn ich wieder unten bin! Diese Kugel, die, äh, diese Kanone trollt mich. Ich bin, ohne Scheiß, ich bin, hier ist, die, hier ist die Kanone, ne? Ich bin auf dem Level, die Kanone schießt nicht. Ich bin hier unten irgendwo, komm da nicht mal hoch, dann schießt die Kanone plötzlich. Was ist das denn für ein maximaler Troll? Gibt's hier irgendeinen Geheimtrick oder so? Muss ich, muss ich irgendeinen irgendein Konami-Code eingeben, damit ich damit ich die, die Kanone zum Schießen bewegen kann oder so? Ja, weißt du, das leckt mich, ey. Scheiß Kanone. Blödes Level. Ich fühle mich getrollt vom, vom Creator. Ich mag das Level nicht. Nee, das schaffe ich auf jeden Fall nicht mehr. RIP. Schieß, du scheiß... Schieß doch! Ich raste aus, ey. Was ist ein Kacklevel? Nee, ohne Scheiß. Was ein Kacklevel? 5-3 von den Briten. 5-3? Okay. Okay. Das sieht... Das sieht ja noch einfach aus. Das sieht auf jeden Fall viel angenehmer aus. So und jetzt. Einmal hier rüber oder was? Hui. Okay. Oh, das Level sieht schon wieder mega angenehm aus. So, jetzt muss ich den Eiszapfen triggern. Und den auch. So und jetzt. Aha. Hui. Ach schön. Hui. Und sterben, sterben. Aber das Level sieht viel viel angenehmer aus. Das gefällt mir. Los. Fuck. Und Wow, ich werde abgeworfen. <lacht> Fuck you. Okay, da oben sind Eiszapfen. Sieht gefährlich aus. Was mache ich denn mit der... Was mache ich denn mit der... Ähm... Mit der Box da rechts. Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Let's go. We can do this. Hey! Hey! Yes! So, den ist auf noch auch erstmal triggern. Los! Los! Are, are you kidding? Los! Geh, geh runter da! Okay, dann nicht. Wait, wie soll ich das jetzt machen? Hä? Oh, okay. Hat noch gereicht. Pfiuh. So. Oh Gott, nein. Das ist schon wieder so ein Türenlabyrinth. It's a trap. Ich fall nicht auf die erste Tür rein und ich bin tot. You got you made it. Normalerweise ist die erste Tür immer so die richtige Trolltür. Weil der Creator damit rechnet, dass die Spieler die erste Tür nehmen, die sie sehen. Also habe ich extra nicht die erste Tür genommen, die ich sehe, die ich sah, und was war? Ich war tot! Das war ein Troll in einem Troll, das war ein Doppeltroll. Das war 200 IQ Troll. Scheiße, nein! Fuck! Da hat er mich gebaitet mit dem Bait. Er hat mich geanti ge ge baitet Ich muss schon sagen, well played. Aber, ich habe noch genug Leben. Ich habe noch mehr als genug Leben. Das Level ist, finde ich, immer noch machbar. Wee wee wee wee wee wee wiggle wiggle wiggle wiggle wiggle wiggle stopp Die, die. und hoch da zack zack und hier auch zack kein Problem hoffentlich kommt bald ein Checkpoint so diesmal lassen wir uns nicht anti-baten. rein hier uff das war knapp was muss ich hier machen wow wow Warte. Wahrscheinlich hier hin. Wow, wow, wow, wow, wow. Okay. Von da unten rechts kam ich ja. Das heißt, einmal da, da lang. Ja, die Frage ist, ist das jetzt wieder ein Bait? Kann ich über die Eiszapfen rüber zufällig? Geht das? Ja, das geht. Nein! <lacht> Aber es ging! Ha! Ich habe den Bait erkannt. Nur ich war ein bisschen zu schnell. Aber ist alles kein Problem. Uff! Nein, scheiße. Es ist alles kein Problem. Das Level wirkt ziemlich, ziemlich machbar. Und rüber. Und sterben, weil die Beinkraft gefehlt hat. Never's get black day. So, und dann hier rüber. Jetzt muss ich aufpassen. Nicht zu viel Momentum generieren. Und vorsichtig in die Tür rein. Ganz vorsichtig, mit Gefühl. Wow. Wow. Okay. No. Uff. Uff. Uff. Uff, uff, uff, uff, uff, so viele Dinosaurier. Uff, uff, wie soll ich? Uff. Aber ja, wahrscheinlich springen und dann so eine, so eine gerade, so eine schräge gerade sch ähm, fliegen. Quick Quickmaps und so. Hier muss ich echt schnell sein. Mann, die Nerven. Oder? Es kann auch sein, dass ich da im Speedrun durchrushen muss, bevor die ganzen Dinosaurier spawnen, weil es sonst zu so hei heikel wird. So. Und schnell rüber. Ja, ich glaube, ich hab recht. Da musst du mit richtig, richtig viel Speed durch. So, Vorsicht. Geht die auch wieder runter? Ja. Okay, jetzt halten wir uns aber fern von der Röhre. Ich glaube, die muss sich halt Sprungbrett benutzen. Ah! So, jetzt nicht zu greedy werden hier. Hallo? Hä? Jetzt, jetzt taucht die Pflanze auf einmal nicht mehr auf. Ich raff das System dahinter nicht. Ist das immer zufällig oder was? Ich wüsste nicht, dass man das überhaupt einstellen kann. So. Nein. Zack. Yes. Okay, und weiter. Zack. Okay, das hat mir... Gib mir bitte einen Checkpoint. Nein, immer noch keinen. Ach oh Gott, ey. Ich werde gleich failen. Ich werde gleich sowas von failen. Wenn ich jetzt Pau mache, was passiert dann? Was passiert? Okay, gar nichts. Weiß nicht, was ich jetzt... Habe ich jetzt, jetzt verkackt? Sag mal nicht, ich habe das verkackt. Ich habe ja noch diesen Spin-Jump. Vielleicht kann ich ja damit was reißen. Ja! Oh mein Gott! Ich habe es tatsächlich geschafft. Und jetzt muss ich da irgendwie hoch. Okay, hier bin ich in einer Art Safe-Area. Hier kann mir nichts passieren. So, zack. Perfekt. Und jetzt vorsichtig sein. Nicht, dass ich wieder gebaitet werde hier gleich. Da ist die Ziellinie. Das ist ein Bait. Das ist ein Bait. Da oben ist eine Röhre. Ich wette, ich muss schnell sein. Ja! Level Nummer 15. Yes. Yes. Wow, das Level war tatsächlich gar nicht mal so schwer. Wir haben das 15. Level gemacht. Nice! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich streame auch auf Twitch, by the way. Den Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut doch vorbei, sagt mal Hallo und followt, falls es euch gefällt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Super Mario Maker Madness 2. Haut rein! Sonja, ich grüße euch alle. 2 plus 2 is one. Minus is one. Quick Buffs! Sorry.